Ich bin der Ferdinand Urbach, ich bin Geschäftsführer vom Theater an der Buchenhofer den dem Tag, im sechsten Bezirk, in der ester hasigasse Und das ist ein wunderschönes altes Haus, das Anfang des letzten Jahrhunderts schon ein Kino im Keller gebaut gekriegt hat, also nur4 war das, glaube ich. Es war dann Jahrzehnte Lichtspielhaus und Kino. Und dann und Kinosterben ging alles im Bach runter und seit den 80er Jahren ist es ein Theater. Und alles andere als barrierefrei. Also wir können uns von lauter Barrieren, Treppchen rauf, Treppchen runter, gar nicht mehr aussehen. Und das haben wir jetzt im Sommer, Gott sei Dank, Sommer 2016, spät aber doch begradigt, geklärt und so weit zugänglich gemacht, dass man äh, Leute im Rollstuhl als Gäste begrüßen können, was uns ein Anliegen ist. Wie eine Feder. Ich sehe eine wunderschöne Rampe. Juhu. Das Heiligtum. Hallo. Und da wurde abgeschreckt. Hier wurde nicht abgeschreckt. Das ist schon schräg. Auch von Haus. Cool. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen. Im Tag. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Gefällt mir. Wie viele Rollstuhlplätze habt ihr insgesamt? Wir haben, wir haben jetzt die zwei Vorgeschriebenen, die man haben müssen, was aber theoretisch weitergeht bis an die Wand. Okay. Eine Gruppe käme. Auf der Tribüne geht es nicht, da ist es zu schräg, aber im Prinzip ist die erste Reihe... Austauschbar, okay. Wichtig ist jetzt nur die Pipi-Box. Ist schon jetzt sehr einladend. Hell, hell, hell. Ich, ich folge einfach dem Licht. <lacht> <lacht> es riecht so neu und so frisch. Uh. No, es ist gibt am Vorhang herrin. Okay. Also, das ist jetzt... Wir sind jetzt in der barrierenfreien Toilette, hier im Tag. Ähm, die Toilette ist... Äh, ist nicht die größte barrierefreie Toilette, aber sie ist, glaube ich, groß genug. Super finde ich, dass die jetzt ein riesiges Waschbecken haben, Weil diese riesen Waschbecken, die versperren immer, gerade bei kleinen WCs, Platz. der Handtuchspender, ja. ist auch nicht so hoch oben, das ist auch gescheit. Ja. Ist ganz, ganz gescheit. Das Waschbecken ist auch super, also, Wirklich, die, es gibt ja immer diese barrierefreien Waschbecken, die so riesige Babybodywahnen sind. Aber also die sind zwar unterfahrbar, aber kommst da kommst du dann. Ja. Also ich natürlich meine kurzen nicht, aber andere, die jetzt zum Beispiel nicht so bewegungsfrei haben, dann ja. sind halt auch schwer. Und da ist das schon um einiges besser. Okay. Ich persönlich bevorzuge, die Ganggäste Gäste haben. Gästewaschbecken. Die, ja, ja. die was so in die WCs da, ja. in die, die Wohnungen hast und so. Aber das ist schon ein guter, guter Kompromiss. Da ist das ganz cool. Schön ist, dass der Spiegel bis runter geht. Da hat sie auch was überlegt. Und es gibt Licht, ich hasse nichts mehr, wenn ich meinen Lidschatten nicht nachziehen kann am Klo. ja, Weil ich hier sehe. Das ist unpackbar. Außerdem ist der Kleiderhaken, der ist auch nicht übel, nämlich auch zu so hoch. Das ist auch nicht gut überlegt. Was jetzt die Schiebetür betrifft, so, hm. die kann ich selber nicht so machen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, ein bisschen Also, wir, ja, also wir mussten sie ganz versenken, damit pues man die ja, ja, haben, aber man könnte hier noch irgendeinen Griff machen, zum Beispiel. Wird das was... Das wäre wahrscheinlich schon geschickt, ja. Irgend so ein... Weißt der, du, wie wird bei ikea Kassel. Die Griffe genau, so für die so, Dinger. So ein, ja. ja. Braucht nicht das die Welt du ein, dass muss sein, ein aber... Zum, das müsste so ein bisschen mit Schwung, Ja. Weil... Mhm. Aber... So ah, die hängt auch gut. <lacht> ja, wie gesagt, alles neu. Das ja, ja. muss man noch mal schmieren da oben irgendwie. Ja. Mhm. Aber das wäre ganz, ganz griffvoll, oder? Mhm, das wäre... 2 Euro investment Ja, vor allem, das ist ja überhaupt... <lacht> überhaupt der Griff. Ja gut, aber du kriegst ihn nicht weiter raus, weil du musst Patienten versinken ja. ja. Das ist ein bisschen ein Problem. Okay, ja, das ist wahrscheinlich noch dazu gedacht, aber da kommt man auch nicht halt hin. Ja. Ja, das machen wir. Mhm, aber sonst gefällt es mir gut. Das war mein Test hier im Tag. Bestanden drei Sterne oder vier Daumen hoch, je nachdem wie man rechnen will. Auf jeden Fall freue ich mich schon, ich bin am Sonntag da und werde aus meinem Tagebuch vorlesen. fremden Menschen. Das kommt aus, als wäre es barrierefrei ist, das ganze Scheißzeug. Unglaublich. Aber, ich tue es ja freiwillig. Auf jeden Fall, danke an das Tag, ihr habt eure Sache gut gemacht. 2016, vielleicht werden wir doch mal barrierefrei. Das war's soweit von hier, bis zum nächsten Mal.